Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video, hier auf mit Zucker. Heute spielen wir Mortal Kombat 11 Aftermath, das DLC. Ähm, die starte eigentlich nur in diesem Bildschirm drin, weil ich euch den coolen Hintergrund zeigen wollte, den es beim Vorbestellen gab. Ich fand den richtig nice und ja, Brayden hält die Einstellungen, die ich brauche, um aufzunehmen. <lacht> Ich fand den richtig geil und auch wenn wir jetzt reingehen, stelle ich mir Mortal Kombat 11 überall, sondern es ist überall Mortal Kombat 11 Aftermath. Und ich hatte ein bisschen Probleme mit dem DLC am Anfang, weil ich habe es vorbestellt, konnte es dann nicht mehr downloaden aus irgendeinem Grund. Am Dienstag war es draußen. Ich wusste Mittwoch, Donnerstag wird schwer bei mir mit aufnehmen. Dienstag wollte ich es aufnehmen und dann hat es mir das DLC nicht freigegeben. Das war ein bisschen dumm. Ja, das sind Epilepsiewarnungen Warnungen natürlich und Gewaltwarnungen natürlich hoffentlich auch. Ist ja Mortal Kombat. Äh, wie auch immer. Ähm, ich konnte es ja nicht machen, ich habe am Freitag die Lösung gefunden und danach musste ich irgendwie ein 8 GB Update runterladen fürs DLC. So, ich zeige euch mal ganz kurz, was ihr das Problem auch noch habt und die Lösung sucht, das ist eigentlich ganz einfach, bevor wir loslegen. Ihr müsst dann in den Store reingehen, Playstation so aufsuchen. PlayStation Store. Der sucht dann eine Zeit lang, das geht eine Ewigkeit, das ist eine Katastrophe. Und wie ihr seht, links geht es schon voll ab, weil das DLC bereit ist. Das hat es aber auch schon gesagt, als es ist, ähm, noch nicht bereit. war. Also, es leuchtet jetzt einfach voll fancy, weil da ein DLC zur Verfügung steht. Und dann müsst ihr hier unten... Okay, ich hab's nicht mehr. Dann gibt's hier das DLC und wenn ihr es schon hattet... Also guck mal, ich kann jetzt auch die ganzen Skins und so kostenlos laden. Wie ihr seht unten, der Preis war 0 00, also euro ,00 ,00 für euch. Ich sag jetzt mal, ich will echt den mal runter. Dann müsst ihr hier in den Store reingehen. Das verleitet euch direkt weiter. Und dann könnt ihr das hier kaufen. Indem ihr einfach sagt, bestellen und bezahlen. Und das Ganze ist dann kostenlos. So funktioniert das mit den ganzen DLCs. Ich kann das jetzt hier downloaden kurz. Und ich gehe zurück zur Anwendung. Und so habe ich jetzt den Robocop gekauft, sozusagen. Weil das, Deal, das Vorbesteller-Pack, das ich geholt habe, hatte nur vorbereitet. Damit es auf Release dann dabei ist. Und den hätte ich jetzt eigentlich im PvP, also in meinen eigenen Kämpfen dabei. Und das habe ich schon, das brauche ich nicht mehr. Das sind Updates. Ja, okay, das sind Items, das sind mir egal. <lacht> ja, das sieht voll fancy aus hier. Da wollte ich nicht hin. So, wir gehen hier rein in die Story. Und wie ihr seht, haben wir hier Teil 2 Aftermath. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich schneide es wieder, wie beim ersten, beim Vorteil mit Kapiteln. Also Kapitel 1 ist eine Folge, Kapitel 2 ist eine Folge. Wir legen jetzt los mit Kapitel 1 für Teil 2 Aftermath. Ihr werdet es in dem Titel sehen. Ich weiß auch noch nicht, was mich erwartet, wie es geschnitten wird. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein und legen los. Viel Spaß. Und ja, ich rede eigentlich nur, bei den Kämpfen aus. Ich habe gerade einen Kommentar dazu, dann blende ich mich kurz ein. Aber ich habe gemerkt, die Lautstärke war ein bisschen leise. Ich habe es jetzt recht hoch gestellt. Ich hoffe, dass mit der Lautstärke ist jetzt einiges besser. Also dann legen wir los. Story-Schwierigkeit Mittel, Untertitel ein. Perfekt. Unser Werk ist getan, Liu Kang. Lord Raiden. Ab jetzt nur, Raiden. Du hast dich als mein würdiger Nachfolger, als Beschützer des Erdenreichs erwiesen, wenn es wiederhergestellt wurde. Du ehrst mich, Raiden. Die Ehre ist ganz meinerseits, Lord Luke. Du kannst jetzt den Sand der Zeit formen. Es liegt an dir, eine neue Geschichte zu erschaffen. Das Schicksal aller Reiche in meinen Händen? Raiden, das schaffe ich nicht allein. Ich werde dich beraten, solange es meine Sterblichkeit erlaubt. Doch zweifle nicht. Du kannst das schon. Dann lass uns gemeinsam beginnen. Wolf? Fujin! Was? Lass die Magie sonst. Zerbricht das Stundenglas noch. Selbst hier, am Anbeginn der Zeit, sprichst du noch immer Lügen. Spar dir deinen Atem. Mit dem Sieg über Chronika hast du auch ihre Krone zerstört. Ohne sie kannst du die Geschichte nicht neu beginnen. Das Stundenglas würde zerbrechen und alle Reiche wären verloren. Putin, ist das wahr? Jede Tat Chronikas zielte auf die Krone ab. Ohne sie würde sie es nicht wagen, die Geschichte von Neuem zu beginnen. Woher weißt du das? Chroniker kam zu uns allen. Für Hilfe bekämen wir einen Platz in ihrer neuen Ära. Für Widerstand einen Platz in der zeitlosen Leere. Wir beobachteten die Ereignisse, die zur Belagerung der Festung führten. Aber wir konnten nicht eingreifen. Aber dann hast du Chroniker getötet. Das Siegel der Leere brach auf und wir flüchteten durch das Stundenglas. Da du so viel über das Stundenglas weißt, wie soll ich die Zeitlinie zurücksetzen? Mit der Krone. Aber die Krone wurde zerstört? Nur in unserem Jetzt. Nicht aber in der Vergangenheit. Und da ich die Geschichte ohne die Krone nicht neu beginnen kann, schickst du Reisende zurück in die aktuelle Zeitlinie. Verstehe. Ich muss zum Augenblick vor Chronikas Niederlage zurückkehren. Den Kampf so beenden, dass die Krone unversehrt bleibt. Das ist viel zu unsicher. Chronika darf die Krone niemals erlangen. Andernfalls kannst du nicht für den Sieg garantieren. Was schlägst du vor, Zauberer? Dass du mich in die Vergangenheit schickst, um die Krone von meiner Insel zu stehlen, bevor Chroniker Cetrion danach aussendet. Ich bringe sie dann zu Lord Raiden und gemeinsam werden wir Chronika besiegen. Mit der Krone und dem Stundenglas in unserer Hand können wir die Geschichte von Neuem beginnen. <lacht> Warum sollten wir auf diese Schlange hören? Weil diese Schlange an der Seite Chronikas geschuftet hat und ihre Geheimnisse kennt. Kennst du sie? Wohl kaum. Da ist etwas dran, Raiden. Fujin, auf ein Wort. Wieso verschwörst du dich gegen Chronika? Haben ihre Versprechungen dir etwa nicht gefallen? Sie wollte mich als Schachfigur und nicht als Partner. Sie hat mich zu ihrem Sklaven gemacht, um Seelen für ihre Krone heranzuschaffen. Als ich ausgedient hatte, täuschte sie mich und schleuderte mich in die Leere. Dein Groll kann mich nicht täuschen, sheng Dann vertraue darauf, dass wir beide Interesse haben, Kronikas Würgegriff um unser Schicksal zu brechen. Ohne Zweifel werden unsere Interessen abweichen. Das ist eine Allianz auf Zeit. Täusche dich nicht darüber. Ich verstehe deine Bedenken, aber das ist der einzige Weg. Aber das Risiko, Luke Heng. Ist es wert? Kein Wort zu Nightwolf. Wir werden deinen Plan umsetzen, Sheng Song. Ich muss hier bleiben, das Stundenglas bedienen. Nightwolf und Fujin werden dich begleiten und überwachen. Unterstützung ist mir willkommen. Ich werde mitkommen. Nein, Raiden. Ich brauche deinen Rat hier. Vertraue auf Fujin und Nightwolf. Wenn ich irgendjemandem vertraue, dann dir, Bruder. Ich versuche, euch zur Zeitverschmelzung zurückzuschicken. Das sollte euch genug Zeit geben, die Krone zu sichern, ehe Cetrion sie zu Chronika bringt. Deine Zuversicht ist inspirierend. Als Wächter der Zeit bin ich immer noch Anfänger, Nightwolf. Möge der große Geist uns beschützen. Zu lange durch die Hände dieses Usurpators gelitten. Doch ich bin wieder da und ich werde euch vor seinem Wahnsinn retten. Und es im wieder aufbauen. Alle rein. Dann hätte ich Melina nicht gebraucht. Meine Schwester war ein gottloses Monster. Ebenso wie du, Vater. <lacht> Nach der Zeitverschmelzung, ja? Dem Kampf zwischen Kotel und Shao Kahn? Nein, Schaut. Los. Es ist viel später. Das ist der Kampf von Kitana und Shao Kahn. Dann ist unsere Zeit fast um. Wir müssen schnell fliehen. Ändert sich der Ausgang dieses Kampfes, könnte Cetrion die Krone früher an sich nehmen als erwartet. Und für unser Scheitern sorgen. Dann los! In dem kampf unbemerkt entkommen Sendung. wohl nicht wo hast du dich versteckt verkehrst du nun schon mit erdenreichlern das ist allein seine angelegenheit collector meine angelegenheit ist zu beschaffen was Shao Kahn will er wird vorzüglich für dich bezahlen Du bist allein, Kollektor. Ist das so? Hm. Äußerst befremdliche Zeit. Was haben die Bewohner des Ehrenreichs davon, Schenksung zu beschützen? Wir haben das gleiche Ziel, Chronika zu besiegen. Gemeinsam sterben werdet ihr. Vollziehen. Ach du Scheiße, ich habe noch nie Nightwolf gespielt. Okay, anscheinend gibt's keine Ko Kapitel, das heißt, ich guck mal... Ach, scheiße. Ah also ja, es gibt jetzt eine Stage Fatalities, stimmt. Oh, ich muss die oh, ja, Okay, Stage Fatalities, mal gucken, ob ich die hinkrieg. Nee, gibt's sicher nicht. Friendship, ja, yeah, genau. No. Friendships können jedes Mal... Nice. Friendships will ich auch nochmal angucken. Also ich habe noch nie mit Nightwolf gespielt, ich weiß nicht, wie es abgeht und... Reflektor ist anscheinend ein Counter für wahrscheinlich Projektile. Okay. Ich probiere gerade immer ein bisschen die Kombos aus, wenn ich sowas spiele, aber das ist vielleicht das Dümmste, was ich machen kann. Ja, wahrscheinlich verliere ich den Kampf zum ersten Mal. Okay, der war nice. Äh, einem ansturm wird ein Dash sein, natürlich. Und das ist ein Grab. Der ist aber geil, der Grab. Apropos Grab. So. <lacht> Fatal wäre ja auch cool gewesen. Das aufsteigende Tomahawk ist einfach ein Hit, um so wie es aussieht. Ah, aber da kombiniert werden kann mit einer Range. Das ist schon geil. Zack, zack. Boom. Oh, der Grab ist geil. Okay, Nightwolf hat recht Basic Combos habe ich das Gefühl. Coole Fernkampfangriffe, die Sinn machen bei ihm. So ein indianischer Kämpfer, der mit Pfeilen und Bogen kämpft, finde ich schon legitim und zwei Pfeile schießen kann. Ich lese kurz Reflektor, weil ich den gar nicht kenne. Ah, mich hier kein... Ach so. Okay, das ist cool. Also wenn man das kann, kann man einfach Projector project und Boom! Ich lerne Kompost. Chau Khan besiegt. Er hatte schon immer mehr Ego als Fähigkeiten. Kommt, gehen wir, während die Menge abgelenkt ist. Nein, wir sind schon später dran als geplant. Gehen wir jetzt zur Insel und holen die Krone. Keine Umwege. Durch unsere recht öffentliche Ankunft im Kolosseum ist das unmöglich. Die Außenweltverbündeten von Chronika werden sie über uns informieren. Gehen wir jetzt zu meiner Insel, geraten wir in Zetrions Hinterhalt. Selbst unsere feindlichen Kräfte werden sie nicht stoppen. Wir brauchen Hilfe. Aber wessen Hilfe? Wir können keine Verbündeten rekrutieren, ohne diese Zeitlinie zu verändern. Sindel. Sindel ist eine Wiedergängerin. Die man wieder zum Leben erwecken kann. Und die in den bevorstehenden Kämpfen keine große Rolle spielt. Wir können sie rekrutieren, ohne die Ereignisse zu stören. Diese Taktik wird Chroniker wohl nicht voraussehen. Sie war Shao Imperatorin und ebenso böse wie er. Weil sie verhext war. Wenn wir Cyndell wiederbeleben, wird sie sein wie früher. Eine Heldin. Und wenn wir versagen? Die Cyndell, die ich kenne, hat in einer einzigen Schlacht alle Champions des Erdenreichs erledigt. Hätte Nightwolf sich nicht selbst geopfert, hätte sie alle getötet. Genau diese Macht brauchen wir, um Setrion zu besiegen. Syndell ist der Schlüssel. Und es wird bestimmt ganz leicht, sie zurückzuholen. Ganz und gar nicht. Wir können das Jinsei des Erdenreichs nutzen, um Sindels Körper zu heilen. Aber wir brauchen Zugang zur Seelenkammer der Außenwelt, um Quanjis Zauber zu brechen und ihre Seele wiederzubeleben. Hast du eine andere Idee, Nightwolf? Eine bessere? Ein Hauch von Betrug, Zauberer. Und du bist erledigt. Wo fangen wir an? Wir werden reich, um das Jinsei zu beschaffen. Shenzung. Jin, Nightwolf... Alle wurden im Kolosseum gesichtet. Wie ist das nur möglich? Das sollte es nicht sein. Wer in die Lehre verbannt wird, kehrt nicht zurück. Wenn Sheng aber... Das ist mir klar, Geras. Nimm Frost und finde sie. Wir müssen wissen, von wann und woher sie gekommen sind. Es wird ausreichen. Ihr beide könnt gehen. Ich bleibe hier und sichere die Grotte. Deine Hilfe wird nicht benötigt. Sein können. Aus deinem Mund ein großes Lob. In der Tat. Leitwurf, Schenkschung, kommt. Chroniker würde euch gerne befragen. Let's <laughs> go. Chronika ist nicht die Zukunft, Frost. Wir sahen es. Stell dich auf die richtige Seite der Geschichte. Chronikas Seite ist die einzige. Mein Platz in ihrer neuen Ära ist sicher. Okay. Ja, bis jetzt ist es ganz geil. Ich muss sagen, ich freue mich auf die Story. Ich finde die recht interessant. Ich bin gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Shang Tsung so ehrlich bleibt. Also, ich glaube nicht, dass er ehrlich ist. Ganz ehrlich. Ich glaube, da das vor. Ah, fuck. Bam. Oh, das sind sogar drei Geisterpfeile. Hier mussten wir ja mit... Äh, äh nicht mehr schauen, ich vergesse mir jetzt. Kung Lao und Lucane durch. Au, au, au, au, au. Ich habe übrigens extra einen Titel, als ich die Folge hochgeladen habe, ich habe mir überlegt, soll ich da wirklich ähm, im letzten Kapitel Feuergott Lucane hinschreiben? Und ich dachte mir dann so, ja, nee, wenn der, wenn der Titel jemanden sieht, der das, wenn der Titel von jemandem gesehen wird, der das noch nicht gespielt hat, so, dann wäre das mega das Spoiler und deswegen schreibe ich da nur Lucane hin. <lacht> ich habe dann auch nur Lucane hingeschrieben. Also, das Ende einer Ära, nicht Lucane. Ich muss an den Tomahawk-Schwung ein bisschen arbeiten, ich kriege die Dreier-Kombos nicht konstant hin. Die zwei kombos sind easy, sowas hier. Ja, wenn sie mich dann lässt. Danke. Ja, okay. sowas ist voll easy. Aber das hier macht mir teilweise ein bisschen Be Probleme. Also ich werde daran ein bisschen arbeiten jetzt. Wobei, so sieht es ganz gut aus bis jetzt. Naja, schon wieder nicht, seht ihr? Wie auch immer. Die PS geht voll ab, sobald ich in den Kampf reinkomme. Und beruhigt sich danach dann wieder. Ich würde eigentlich gerne noch seinen Fatality, also seinen Fatal Blow machen. Also hau mich noch ein bisschen runter, Frost. Dankeschön. Geil. Das Risiko war jetzt wert. Ich finde den voll cool. Nice. Weiter geht's. Ist er erledigt? Ich bin unsterblich, Fujin. Mein Wille und meine Stärke sind endlos. Wolfs, die ich bekämpfte, bist du der Allerstärkste. Deshalb muss der große Geist mich ausgewählt haben, den Mantel zu tragen. Und du bist ungewöhnlich. Niemand ist je der Lehre entkommen. Voll okay, ein Kompliment von Geras. Nice. Ich brauch meine skill Ich Die meisten Charaktere kenne ich, weil... Aber man kann ihn verzögern. Nice weil ich die doch schon mal gespielt habe. Es ist jetzt aber wirklich so, dass ich damit halt noch gar nichts zu tun hatte. Ja. Ich weiß nicht, habe ich das vielleicht übersehen, dass es dann Kapitel gibt, weil ich nur mit Nightwolf spiele momentan. Äh, falls ich noch einen Kapitel Einschnitt sehe, dann mache mach ich das, ansonsten werde ich das einfach im Nachhinein ein bisschen anpassen. Entweder, ich glaube, das DLC, ich glaube, ich habe was gesehen von zweieinhalb Stunden Cutscenes, dazu die Kämpfe noch, also etwa drei Stunden, würde ich dann auf drei Folgen kürzen. Ungefähr vielleicht, außer ich finde irgendwie gerade so, ja wir wechseln jetzt von Nightwolf auf einen anderen Charakter nach diesem Kampf oder nach dem nächsten, dann würde ich da irgendwo den Cut setzen. Das werde ich dann noch ein bisschen rausfinden. Soweit bin ich dann doch, doch noch nicht. Vielleicht übersehe ich auch einfach die Kapitel einteilen und das kann gut sein. Boom! So, und... Geh Nein, fuck, er hat mich nochmal erwischt. Ja gut, dann gibt's halt einen Fade Blow in Fresse. Ich, ich finde den eh voll geil. Ich mag den. Ist eh... Also vom Spielstil her also recht simpel gemacht, ich mag das. Er hat aber fast ein bisschen ein besseres Moveset so als Kano mein anderer Main eigentlich. Ich bin hier stehen. War das notwendig? Verschafft uns Zeit. Wir müssen ihn loswerden, bevor er sich erholt. Fujin, beschwöre den Wind. Wo hast du ihn hingeschickt? ins Chaosreich. Havik wird seinen Spaß mit ihm haben. Gehen wir ins Unterreich. Uns bleibt kaum Zeit, Sindel zu finden. Eine Spur von Sindel. Nicht ganz unerwartet. Sie hat schließlich nicht bei der Verteidigung des Schlosses geholfen. Und welche Rolle spielte sie? Wenn sie so eine gewaltige Waffe ist? Ist es möglich, dass... Oh. Ah. Oh. Großer Geist. Was ist los? Mein Wiedergänger. Er ist in der Nähe. Der große Geist kann dich nicht retten. Zum Knochentempel. Nightwolf, Shang Tsung. Nightwolf, Shang Tsung. Wo sind wir? Shinnok's Knochentempel. Raidens Gewalt gegen unseren Lord wird nicht ungesühnt bleiben, Fu-Jin. Mach dich bereit, für die Sünden deiner Brüder zu bezahlen. Steht dir immer noch derselbe Charmeur, Shang Tsung. ich werde mit Genuss deine Seele an Lord Shinnok verfüttern. Ha. Aber du, Nightwolf, du bekommst das Privileg des größten Schmerzes. Für meinen Mörder nur das Beste. Ich hätte dich retten sollen. Hoffentlich gelingt es uns heute. Nicht, ohne Wiedergänger zu töten. Ich werde dich nicht töten. <lacht> Wie Raiden zu Lord Shinnok sagte: Es gibt Schlimmeres als den Tod. Ach du Scheiße. Echt, noch nochmal, ganz kurz. Aufstieg, Ah, nach vorne. Ich hab's falsch gemacht. Nein, Zindel, du bist kacke. Wieso gibt's dich jetzt wieder? Ich hasse die Alte. Die war so also tatsächlich die ganze Zeit über hier. Man hat sie noch nicht wirklich gesehen. Geht ja nicht so einen geilen Tritt wie und das ist schade. Kano hat diesen geilen Tritt, bei dem man dann dafür sorgt, dass du endlich mal den Schuh in der Fresse hast. So. Oh wenn das 1-0 sind, der ist echt gut. Fuck. Ja, ich glaube, ihr hört die Kackvögel da draußen. Scheiße. Die haben sich echt in dem Stornkasten eingenistet und haben jetzt Junge da drin. Also ja, Kackvögel, ist okay. Ich habe eigentlich nichts gegen Vögel, aber es ist ein bisschen nervig. Ich werde immer um 6 Uhr morgens wach, wenn die wieder mal so, ja, ich will jetzt essen, hallo. Und dann, ja, kacke. Okay, ich kann also auch Combo machen, wenn ich nicht äh, treffe damit. Und zack. Und. So, ich glaube, das müsste ich aber gewinnen. Also, wenn ich das jetzt noch verliere, wäre peinlich. Ah, der hat echt einen Short-Range-Kick. Fuck. Cool. Und Kano-Sachen. Und Richtig geil. Es gibt wohl kaum ein Schicksal, das schlimmer ist als deines. sterben. Verletzt du mich, verletzt du dich selbst. Mein Opfer wird die Matoka retten. Chronika hat kein Herz für unser Volk. Der große Geist ist ein Betrüger, der unser Leid zugelassen hat. Chronika ist unsere Zukunft. Okay, also es ist kein anderer Nightwolf, es ist tatsächlich der gleiche Nightwolf im Underskin Hand. Boah, ich spiele schon fünf Kämpfe mit Nightwolf, wenn ich richtig gerechnet habe. Das ist fast schon ein neuer Rekord. Boom, ich schreibe mir mal auf, wo der Nightwolf gerade äh, gekämpft hat zuletzt, damit ich weiß, wo ich vielleicht mal schneiden kann. Wenn dann ein nächster Kämpfer kommt, ansonsten lösche ich die Stelle danach raus. Zum Glück kenne ich mein eigenes Moveset ein bisschen <lacht> unterdessen. Wobei ich recht basic spiele. Ich finde, dass eh dieses Combo-Heavy ist schon nice, aber es ist nicht so mein Stil, ehrlich gesagt. Deswegen spiele ich halt auch lieber mal einen Kano oder halt eben Nightwolf jetzt. Weil die echt äh, recht simple Hau-Drauf-Taktiken Hau haben. Hau-Drauf-Taktiken, äh, -Hau so äh, Das mag ich fast ein bisschen lieber, ehrlich gesagt. Das ist, das ist dann schon eher meins. Ah, cool, ein richtiger Heike. Bam! Crap. Ich muss mal gucken, ob ich dann wirklich noch was kriege, wenn ich das ganze Spiel auf schwer durchspielen würde oder so. Oder ob alles noch Krypt Krypta und äh, Towers of Time Zeug ist. Weil ich will die Skins eigentlich schon haben, aber ich will die auch leveln. So, das war's schon wieder. Oh, krass, kriegen wir viel hier. Song, warte. Wir können ihn heilen. Ich verwundet. Wenn ich sterbe, versagen wir. Zauberer, ich. Nein, ein Wort. Shengzhen muss leben. Jetzt zufrieden? Es geht mir gut, Nightwolf. Das sollte deine einzige Sorge sein. Bitte, alle beide. Wir müssen schnellstmöglich zur Seelenkammer. Beeilen wir uns besser. Und hoffen, dass uns Shiva so bereitwillig hilft, wie ich erwarte.